Hallo alle zusammen! In diesem Video erkläre ich, wie man Google Play Store unter Windows 11 installiert. Vor ein paar Monaten war es noch unmöglich, Google Play Store unter Windows 11 zu starten. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Android-Apps aus dem Google Play Store vollständig unter Windows 11 auszuführen. Der Installationsprozess ist nicht sehr kompliziert, aber das Ergebnis ist es wert. Fangen wir an.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 Bevor Sie boten und installieren, sollten Sie zunächst überprüfen, ob auf dem Computer zusätzliche Funktionen wie hyper v und Virtual-Maschine-Plattform aktiviert sind. Gehen Sie dazu auf Start, geben Sie in das Suchfeld Systemsteuerung ein, gehen Sie zum Programmen und Funktionen, gehen Sie dann auf die Registerkarte Windows-Komponenten ein- oder ausschalten, Aktivieren Sie im Fenster Windows-Komponenten die Kontrollkettchen für hyper v und für Sie Plattform für virtuelle Maschinen. Drücken Sie OK. Das System fordert Sie auf, in den PK neu zu starten. Neuen Start. Installieren Sie denn das Windows für Android-Paket, falls es zuvor installiert war. Dies wird getan, um ein neues Teilsystem zu installieren. Zum Deinstallieren öffnen Sie das Startmenü, suchen Sie nach Windows-Subsystem von Android. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und deinstallieren Sie es. Als nächstes müssen Sie die entwickelten Einstellungen in Windows aktivieren. Öffnen Sie Start, gehen Sie zu Einstellungen. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Datenschutz und Sicherheit. Gehen Sie dann zum Abschnitt für Entwickler und schalten Sie den Entwicklermodus ein. Klicken Sie in dem Fenster, das sich öffnet, auf Ja. Danach müssen Sie das WSR-Paket herunterladen, das eine modifizierte Version von Windows Subsystem System für Android ist. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung und laden Sie es herunter. Ich werde alle Links und Befehle in der Beschreibung unter dem Video hinterlassen. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei aus einem beliebigen Ort. Sie müssen später den Pfad zur Datei in diesem Ordner angeben. Führen Sie PowerShell als Administrator aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und öffnen Sie Windows Terminal als Administrator. Geben Sie in der Befehlzeile AddX package register ein und geben Sie den Pfad zum Speicherort der Datei X Manifest, XML an. Xml Um schnell den Pfad zum Speicherort der Datei zu erhalten, navigieren Sie zu dem Ordner, der die Datei enthält und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf XManifest XML. Wählen Sie als Pfad kopieren, um den Dateipfad in die Zwischenanlage zu kopieren. Gehen Sie dann zur Eingabeaufforderung. Fügen Sie den Pfad ein, drücken Sie die Eingabetaste. Der WSA wird installiert und anschließend wird eine Verknüpfung in Ihrem Startmenü angezeigt. Sie müssen nun Paket CDK-Plattform-Modul herunterladen. Gehen Sie dazu auf die entsprechende Seite, Link in der Beschreibung. Entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen beliebigen Ordner. Klicken Sie dann auf Start. Klicken Sie auf die Registerkarte Alle Apps. Öffnen Sie die WSR-Anwendung. Bewegen Sie den Schieberegler unter Entwicklungsmodus. Nun müssen Sie die Option Dateien öffnen. Öffnen Sie sie. Klicken Sie in dem Fenster, das sich öffnet, auf Weiter. Sie werden vor den Firewall dazu auffordert. Klicken Sie auf Zugriff zu lassen. Klicken Sie dann unter der Registerkarte IP-Adresse auf die Schaltfläche Aktualisieren und kopieren Sie es. Achten Sie auf die Adresse im Abschnitt Developer Mode. Sie sollten die gleiche Adresse haben. Navigieren Sie dann zu dem Ordner, in dem Ihr cdk paket extrahiert wurde. Halten Sie die Umschalttaste, Shift gedrückt und klicken Sie mit der rechten Taste auf den freien Platz im Ordner. Wählen Sie im Windows-Terminal öffnen. Führen Sie nun den Befehl aus und geben Sie die Adresse ein. Drücken Sie die Angabetaste. Geben Sie dann einen weiteren Befehl ein. Wie Sie sehen können, ist ADB verbunden. Anschließend müssen Sie sich im Google Play Shop anmelden, indem Sie die drei Befehle nacheinander ausführen. Melden Sie sich nun bei Ihrem Google Konto an. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsspiele und Anwendungen installieren. TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Wie Sie sehen können, funktioniert alles.